Nummer 29, Formios Wetterfeuersage. Heute bleibt das Wetter am Pokémonplatz völlig klar. In anderen Gebieten kann es regnen oder wölkig sein. Und je nach Tagessonne kommt auch mal die Sonne vor. Nummer 30, Farbigel's Gemälde verkauft. Farbigel, der Künstler mit dem einzigartigen Talent für die Malerei, hat ausgesorgt. Gestern wurde eines seiner Werke für 300 Millionen Poké verkauft. Bei dem Kunstwerk handelte sich um eine Arbeit aus seiner Frühphase. 31, Kabuto fühlt sich wieder jung. Einer unserer ältesten Bewohner fühlt sich wie neu geboren. Kabuto hatte ein langes Gespräch mit Relikant, bei dem beide von der guten alten Zeit schwärmten. Doch nicht einmal Kabuto kann mit Relikants Geschichten von vor 100 Millionen Jahren mithalten. Kabuto dazu, jetzt fühle ich mich gleich viel jünger. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Ein Ticket. Normale. Zwei. Nachdem ich viele Intensivtickets verbraucht habe, zweimal die Illusionsfälle erkundet habe und alles vorbereitet habe, bin ich nun endlich bereit, den Himmelsturm erneut zu versuchen. Äh, doch bevor ich dorthin gegangen bin, wurde ich von unserem guten Freund Metagross angehalten, welcher meinte, er wolle mit uns im Himmelsturm. Und jetzt habe ich statt Magitilo einen Metagross hier im Team. Aber keine Sorge, wir werden natürlich auch nochmal mit Magitilo spielen. Viel Spaß mit dem Gameplay. So, und damit herzlich willkommen nach diesem ganz äh, kurzem natürlich äh, Einspieler von, äh, wie ich hier hingekommen bin, mit meinem Meter groß. So, ähm, ich werde kurz gucken, ob ihr auch nichts vergessen habe. Pikachu wird schon gut gehen. Obwohl, ich könnte ihm auch jetzt schon mal den großen Apfel geben, weil warum nicht? Ich glaube, ich mache das sogar. Oder kommt da gerade ein, ein Bogen auf uns zu? Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, weil Pikachu hat ja eh noch. Aber wie viel hat Pikachu? 53. Ja, dann braucht man es eigentlich nicht unbedingt. Wir haben noch zwei Top-Elixier. Ich habe schon alle aufgefüllt, deshalb zur Not. So, wie viele Beleber hat ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein Flee-Orb. Ähm, falls es doch nicht klappen sollte. Damit ich nicht warten muss, bis ich gerettet werde, kann ich sofort 4 Orb einsetzen in meiner allerletzten Runde. Teambeleber Orbs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann habe ich hier noch einen Tempo Orb. Das werde ich wahrscheinlich direkt einsetzen. Da steht nämlich erhöht für eine Weile das Tempo des gesamten Teams. Ähm, Stopper Orb setzt alle Gegner auf der Ebene in den Zustand Versteinerung. Wahrscheinlich werde ich erstmal Stopper auf einsetzen und dann Tempo am Anfang. Und dann sind die hier danach dran. Siebenmal kann ich Schlafzweig einsetzen und sechsmal den Erstarrzweig. Und ich werde mit Metarot angreifen. Pikachu werde ich versuchen nach vorne zu schicken. Denn Pikachu hat ähm, Wangenrubler, was ich ihm beigebracht habe. Was sehr wichtig wäre. Und Pisa Sam hat äh, eventuell sagen aber das ist tatsächlich nicht so gut und das will ich demnächst mal entfernen. Ich bin so krass gehypt. Wir fangen an. Egal wie oft ihr zu mir zurückkehrt. Ihr werdet jedes Mal aufs Neue scheitern. Ich habe dir nichts verloren. Ich kenne keine Gnade gegenüber Narren, die mein Reich betreten. Ich habe mich gewarnt! Macht dich auf euer Ende gefasst! Mach' du dich auf dein Ende gefasst! Ähm... Nach vorne. Ja, okay. So, wir müssen nach vorne. Oh nein, okay, Windhose nur. Bin ich direkt vor ihm? ich sehe es nicht ups sorry yes ich bin direkt vor ihm okay was haben wir alles Nichts sehr effektives okay wie Sam ist am schlechtesten deshalb würde ich sagen für dieses ignorieren wir leider erstmal ähm, ich habe vergessen was die stärkste Attacke von dir ist bro äh meter groß was waren deine Attacken noch mal Oh, Sternenhieb müssen wir einsetzen. Ja, wir setzen Sternenhieb ein. Alles klar. Bam! Zack! Und Hyperstramat. Nein, nein, natürlich nicht! Super! Oh nein, aber der Sturm kommt drauf. Okay, wo sind wir? Okay, das ist ziemlich gut. Ähm. So war glaube ich am besten. Leider ist halt diese Samen jetzt da. Oh nein. Okay, gut. Ja, ja. Diese Samen. Aber um diese Samen kümmere ich mich, wie gesagt, nicht. Ich kann mich nämlich gerade nicht um diese Samen kümmern. Ja. Okay, paralysiert. Ein starker Wind. Verdammt, was mache ich? Hier lang. Geht nicht. Ah, ich war getroffen, oder? Nee, warte, ich mach so. Aber nicht hätte ihn wegdrücken sollen. Jetzt ist es Pikachu noch getroffen. Ach, sorry. Da habe ich nicht ganz mitgedacht. Okay, Pikachu lebt aber noch. Okay, ein Schritt weiter und jetzt kann ich ihn angreifen. Okay, Pikachu ist down. Wir leben ihn wieder. Okay, Sturm ist mir egal. Sternhieb 90. Ich glaube, 3K hat um die 1500 bis 2000 Leben. Ungefähr. Was? Warum wurde der jetzt einfacher? Einen Mega-Hyperstrahl, wie es aussieht, wenn wir das überleben? Was, Was passiert? Ah was ist das ein Erdbeben? Nein, das kann doch gar nicht sein. Wir sind hier schließlich über den Wolken. Das sind Schockwellen. Und sie sind gigantisch. Äh, ah, jetzt verstehe ich. Sieh nur Requase über dir. Was? Der Komet, er ist schon so nah.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 Ist das ein Traum? Nochmal ganz kurz. Ich hatte das Gefühl, ich glaube, der Boss, entweder der Boss wurde einfacher, weil ich einmal verloren habe, oder die Leben, die ich ihm abziehe, die bleiben gespeichert. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Und ungefähr so müsst ihr es auch machen. Einfach etwas mehr leveln, trainieren, wie ich es halt vorher gesagt habe, und Taktik. Immer vor Wind abhauen und ganz nah an ihn ran. Dann immer mit Nahkampfattacken ran. Okay, weiter geht's. Mmh, nein, das ist kein Traum. Hat mich vielleicht die Explosion erwischt, als der Mete Meteorik zerstört wurde? Wandle ich jetzt etwa als Geist zwischen den Welten? Mmh, was passiert jetzt wohl mit mir? Mmh, das das ist doch Gengar! <lacht> Hallo Mike! So leicht lässt du dich also kleinkriegen? Du enttäuschst mich! Mal sehen! Was soll ich jetzt mit dir anstellen? Ich hab's! Ich bringe dich in die Schattenwelt! Ja, gute Idee! Genau das mache ich! Mmh, Gengar schleppt mich fort. Er sagte was davon, dass er mich in die Schattenwelt bringt. Was mag das wohl für ein Ort sein? Hat er etwa vor, mich ganz allein in einer mir völlig fremden Welt auszusetzen? Äh. Äh. Hä? Moment mal! So ein Mist, ich hab mich verlaufen! Was? Ah <lacht> oh Mann, Google Maps ist wieder kaputt! Das sieht mir gar nicht ähnlich! Wo geht es denn jetzt lang? Hm, okay, okay, okay. die Sache ist mir doch zu lästig. Ich lasse es einfach hier liegen. Mach's gut, auf immer Wiedersehen. Hey! Hallo, kannst du mich hören? Worauf? auf? Hm? Wo? Wo bin ich? Uh. Er ist wieder bei Bewusstsein. Juhu! Ich ich glaube, jetzt verstehe ich es. Ja, Gengar hat mich in Wirklichkeit gerettet. Sag bloß, wurde es etwa auch von Gengar gerettet, Mike? Ihr lebt und da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir hatten uns solche Sorgen gemacht. Ja, war unglaublich. Ich bin froh, dass ich euch gut Danke, das bedeutet uns viel, Freunde. Aber was noch viel wichtiger ist. Was ist mit dem Meteoriten? Wo ist der? Kuh! Habt keine Angst, der Meteorit wurde zerstört. Die Katastrophen werden ein Ende nehmen. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber soweit. Was ist mit dem Rest des Teams? Seid unbesorgt, alles sind in der Sicherheit. Wirklich? Da bin ich ja erleichtert. Wir haben es geschafft, Mike. Wir haben es wirklich geschafft. Jetzt kehrt überall wieder Frieden ein. Naja. ist also das schon. Aber wir haben ihm nichts davon erzählt, dass wir gehen müssen. Überall herrscht zwar jetzt Frieden, aber. Wir müssen Abschied nehmen. Ich bin so froh. Heute wird gefeiert. So viel steht fest. Oh ja, ich feuer am besten gleich mal meine Hydro-Pumpe ab. Da kommt Stimmung auf. Nächster, das machst du mal schön woanders. Ich habe keine Lust, das zu werden, auch wenn ich Wasser-Pokémon bin. Ach, lass ihn doch. Feuer frei, Zutok. Halt dich nicht zurück. <lacht> Soll das ein Witz sein? Bruder, mach doch nicht diesen. <lacht> ich halt ihn fest, damit er nicht weglaufen kann. Oder von der Klippe stürzt. <lacht> gute Idee. Ey, lass das, seid ihr alle verrückt geworden? ja <lacht> Sie haben alle Spaß. Das ist doch schön. Mike. gerade vor. Wir, ha wir haben dir und deinen Freunden viel zu verdanken, Mike. In unserer Welt ist wieder Frieden eingekehrt. Danke für alles. Damit hast du deine Aufgabe erfüllt, Mike. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Liebe, Wohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Mike, es tut mir so leid. Doch du musst dich jetzt von deinen Freunden verabschieden. Und wir lösen uns langsam in Luft auf. Hm, was ist mit Mike los? Das sieht gar nicht gut aus. Mike! Ein Körper! Was passiert mit dir? Pika.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 Du musst zurück? In die Welt der Menschen? Aber, aber warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Ich, ich dachte, wir wären Freunde. Oh Gott, das ist so sad. Ja, das sind wir auch. Wir werden immer Freunde sein, Pika. Ich werde dich nie vergessen. Geh nicht, Mike. Ich bin so glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. Was soll ich denn ohne dich machen, Mike? Es tut mir so leid. Leb wohl. Mike! Mike! Mike! Mike! Oh Gott, ich weine. Ich weine immer bei diesem Spiel. Bei dieser Stelle. Es ist traurig. Da sind wir fort. Oh nein, Mike! Warum musst du gehen? Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Mike hat mir das Leben gerettet. Aber ich hatte keine Gelegenheit, mich gebührend dafür zu bedanken. Er ist einfach verschwunden. Ich hätte ihm so gerne noch Danke gesagt.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 Also nix, als hätte er sich voll und ganz seinem Schicksal ergeben. Hm. Ich denke, ich weiß, was in ihm vorging. Mike wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und dann, als sie den Planeten vor dem Meteoriten gerettet hatten, da wusste Mike, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Aber warum hat Mike mir das nicht eher gesagt? Wie konnte er mir so etwas Wichtiges verschweigen? Bestimmt wollte er es dir sagen. Ich glaube, er hat es einfach nur nicht übers Herz gebracht. Ich weiß, dieser Abschied tut weh. Aber Mike geht es genau wie dir. Daran besteht kein Zweifel. Oh ja. Versuch ihn bitte zu verstehen, Pika. Nein! <lacht> oh, so sad. Und da sind wir. Wir reisen zurück in die Menschenwelt. <lacht> Was geschieht mit mir? Ich schwebe Richtung Himmel. Ist das etwa mein Geist? Ich frag mich, wohin die Reise geht. Stimmen! Ich höre Stimmen! Sein Freund ist furchtbar traurig.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 Wie die Story weitergeht, geht nach den Credits dann weiter. Macht Sinn. Und <lacht> ich muss gerade wirklich weinen. Ich werde gleich bestimmt noch weiter heulen. Es ist ich weine immer bei dieser Stelle. Es ist so traurig. Einer der wenigen Spiele, wenn nicht sogar das einzige Spiel, wo ich wirklich immer an der Stelle weinen muss, weil ich finde es so traurig. Und Ja, das war äh, die Story. Das Hauptspiel von Pokémon Mystery Dungeon Render Team DX oder auch früher genannt rotes retterteam und blaues retterteam eins der besten gameboy advance und ds spiele und nun auch eins der besten switch spiele meiner meinung nach ich werde niemals verstehen können warum leute sagen dass das spiel eine 6 von 10 ist manche sagen es ist nicht gut also es ist gut aber mehr auch nicht es ist okay oder sowas ich, ich verstehe solche leute nicht für mich ist dieses Remake größtenteils besser als das Original. Das heißt nicht, dass das, dass man das hier überziehen sollte zum Original. Also größtenteils. Ich würde schon empfehlen, den Switch-Teil zu holen und nicht die alten gameboy waren oder DS-Teile. Also Teil, nicht Teile. Gab es auf dem DS noch einen zweiten Teil. Ähm, aber ich. Es gibt Dinge, die ich mir wünsche. Zum Beispiel, dass man die Pixel Artworks wieder hat. Nicht unbedingt die gleichen, denn manche, wie zum Beispiel diese sie sahen einfach kacke aus. Wie sahen sah aus, als wäre der Shiny. Und das war blöd. <lacht> Aber ja, ähm, zum Beispiel Dragon Quest auf der Switch hatte ja zum Beispiel äh, so einen Modus, da konntest du das ganze Spiel in pixel spielen. Und das fand ich mega geil. Und das wünsche ich mir bei sehr vielen anderen Spielen. Mario äh, Sonic Olympische Spiele, was auch immer, da hat er es auch. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe es auf jeden Fall in den Trailern gesehen, dass es das hatte. Und das wünsche ich mir unter anderem bei diesem Spiel. Aber das ist nicht das Einzige, was ich mir wünsche. Ähm, die Schwierigkeit unter anderem, die ist, ich würde sagen, schwerer. Lavados war zum Beispiel schwerer als Arctos. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich ein Bisesamen und und äh, Pikachu hatte, aber... Für mich war Lavalos schwerer als Arctos und normalerweise ist es genau andersrum in den Originalteilen. Jeder hatte Albträume vor Arctos. Wegen seinem Pulverschnee. Und das ist so OP. Aber wir hatten das nicht zu Gesicht bekommen. Und Rai hätte sich wahrscheinlich auch jetzt so oder so geschafft. Ich hatte so viele Heil Items, ja. Und ich habe echt einen ganzen Tag, okay, nicht einen ganzen Tag, mehrere Stunden, ähm, vorher nochmal gelevelt mit den Intensivtickets die ich hatte. Die Normalen habe ich nicht benutzt, weil die sind langsam und langweilig und so. Ich hatte zum Glück die Illusionshülle direkt nachdem ich äh, verloren habe. Konnte somit all meine Items wiederholen. Oh Gott, die Musik. Die Musik in diesem Spiel, die ist so gut. eins der besten Videospiel-Soundtracks, die es jemals gegeben hat. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein großer Fan von dem Spiel bin und von dem Soundtrack. Wenn ihr den Soundtrack schlecht findet. Es ist Es okay, wenn ihr ihn nicht mögt. Jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Aber wenn ihr den schlecht findet, ne, dann dann könnt ihr einfach gehen. Ja, dann könnt ihr gerne gehen. Wenn ihr das Spiel schlecht findet, Soundtrack schlecht findet, Gameplay schlecht findet. Okay, Gameplay. Äh, auf jeden Fall, das Spiel schlecht findet, dann könnt ihr gerne gehen. <lacht> Meinungsfreiheit blockiert. Nein, äh. Ich bin am strugglen, ob ich dem Spiel ne... 8 von 10 oder 9 von 10 gebe. Ja, so weit gehe ich. Bei 6 von 10 ist einfach echt lächerlich. Also, ich bin wahrscheinlich bei einer 8 von 10, aber es ist so ein gutes Remake. Und ich habe mir echt gewünscht, dass das eines meiner Lieblingsspiele wird. Oder zumindest eines der besten Spiele auf, Spiel auf der Switch. Und das ist ja für mich geworden. Und. Ja. Ich struggle momentan bei einer 8 von 10 und einer 9 von 10. Es ist so auf 8,5 von 10 ist es momentan so ungefähr bei mir. Wir werden mal sehen, wie der Rest des Spiels ist. Das Rest ja. Es kommen noch viele weitere Folgen. Und jetzt geht erstmal die Story weiter. Ich will nicht ge gehen. Ich will auch nicht weg. Ich möchte bei meinem wundervollen, einzigartigen Freund bleiben. Wir sind zurückgekehrt. Ende! Fragezeichen am besten noch am Ende. Denn ja, wie gesagt, es kommen noch viele weitere Folgen und ich musste gerade wieder weinen. Hier endet die Geschichte von michael und Pika